Willkommen, wir sprechen heute mit Immanuel Tomaselli, Redakteur des Funke, über die neuesten Entwicklungen in der Ukraine. Und nach dem Einmarsch der russischen Armee letzten Donnerstag in das Land äh, haben die Meldungen ja nicht mehr aufgehört über die aktuelle Situation. Aber vielleicht könntest du damit beginnen, uns was über den Hintergrund der jetzigen Invasion zu sagen. Der Krieg in der Ukraine ist ein Wendepunkt der Geschichte. Er wird äh, langfristige und tiefgreifende Veränderungen für die Arbeiterklasse weltweit bedeuten. Ähm, es ist klar, dass die Sympathie der Weltöffentlichkeit auf der Seite der Leidtragenden und Angegriffenen äh, liegt. Äh, so auch unsere. Es gilt allerdings, einen kühlen Kopf zu bewahren und äh, analytisch zu bleiben, um die Perspektive von Internationalismus und der sozialen Revolution inmitten äh, der Kriegspropaganda ähm, aufrechtzuerhalten. Äh, der Konflikt in der Ukraine hat nicht letzte Woche begonnen, sondern äh, spätestens 2014, wahrscheinlich äh, sogar früher 2008. Äh, es ist tatsächlich so, dass der westliche Imperialismus, äh, die NATO und die EU äh, seit der Jahrtausendwende versuchen ihren Einflussbereich Richtung äh, Osten auszuweiten. 2008 hat die NATO die Beitrittsperspektive für die Ukraine und äh, Georgien in der Konferenz von Bukarest vorgehalten und das Ganze hat auch eine innerpolitische Dimension in der Ukraine. Ein Wendepunkt der, jüngsten Gesch der jüngeren Geschichte der Ukraine ist das Jahr 2014, äh, als der Westen eine, eine Bewegung finanzierte und inspirierte, die sogenannte Maidan-Bewegung die dazu auserkoren war, der, die Macht äh, im ukrainischen Staatsapparat weg von einer pro-russisch oder neutral orientierten Oligarchie hin zu einer westlichen Oligarchie zu verschieben. Dies ist gelungen äh, mit, der Hil mit Hilfe offen äh, faschistischer Kräfte. Äh, das ist das dominante Element der ukrainischen Innenpolitik äh, der letzten acht Jahre. Äh, die, die nach regierung äh, machte eine extrem offen, äh, reaktionäre Politik. Der Gebrauch der russischen äh, Sprache äh, im Amtsverkehr in den Schulen wurde äh, verboten. Äh, es wurden, die, die kommunistischen Bewegungen wurden verboten und, die, und faschistische Banden konnten äh, offen agieren. Ähm, dies führte unter anderem zu Tod äh, durch Verbrennen von 48 linken Aktivisten in der Hafenstadt Odessa am 2. Mai äh, 2014, wo diese Faschisten das Gewerkschaftshaus angezündet haben. All diese Täter sind Teil des politischen Gefüges und sind nie einer Gerechtigkeit unterzogen äh, worden. Teil dieses Prozesses äh, war dann auch, ähm, dass in der Südostukraine äh, es eine Volksbewegung unter starker Beteiligung der dortigen Stahl- und Bergarbeiter gab, was zur Gründung dieser sogenannten Volksrepubliken von äh, Donetsk und Lugansk geführt hat. Seither führt eine militärische Trennungslinie durch die Ukraine. Und in dieser Situation hat auch der russische Imperialismus äh, agiert, indem er die äh, Krim okkupiert hat. Das heißt, die Ukraine ist seit Jahren ein zerrissenes äh, Land und Spielfeld des westlichen und östlichen Imperialismus, wobei in den letzten Jahren der westliche Imperialismus hier deutlich ähm, drücker war. Äh, wenn heute äh, unsere Regierungen von der Verteidigung westlicher und demokratischer Werte in der Ukraine reden, muss man sagen, es ist eine komplette Heuchelei. Diese waren nicht präsent. Grundlegendste demokratische Rechte wurden von diesen pro-westlichen Regimes nicht akzeptiert. Äh, obwohl äh, der aktuelle Präsident Zelensky quasi auf einem antinationalistischen Ticket gewählt worden ist 2019, was zeigt, dass die ukrainische Bevölkerung nicht äh, äh, hinter diesem rabiaten antirussischen Nationalismus äh, steht, ist der Zelensky in den letzten zwei Jahren sehr wohl unter dem Druck der rechten Sektoren äh, und der EU quasi auf diese Linie äh, eingeschwenkt. In den letzten Monaten hat sich äh, Putin stark genug gefühlt, um sogenannte Sicherheitsgarantien vom Westen zu verlangen, die darin bestehen, äh, das Heranrücken der NATO äh, an Russland hintanzustellen. Ähm, was sind legitime Sicherheitsgarantien äh, äh, eines imperialistischen Staates? Es geht darum, dass äh, Putin im Interesse der russischen, äh, des russischen Kapitalismus, des der russischen Oligarchen, eine, eine, Einfluss und sicher, eine Einflusszone äh, in Osteuropa sicherstellen wollte, äh, erfüllte sich äh, erfüllte die Zeit gekommen, das zu tun, fühlte sich stark, auch an, angesichts einer gewissen äh, Schwächung äh, des westlichen Imperialismus in den äh, vergangenen Jahren, äh, und hat diese Forderungen mit Nachdruck äh, gestellt, unter anderem auch durch einen großen militärischen Build-up entlang der Grenzen der Ukraine, ähm, nachdem seine Forderungen nicht erfüllt worden sind, hat er schlussendlich äh, Ende Februar, also letzte Woche, äh, den Angriffsbefehl auf die Ukraine gegeben, um, um diese imperialistischen Interessen in der Ukraine militärisch durchzusetzen. Also es ist interessant, dass du über den imperialistischen Charakter des russischen Regimes redest. Westliche Medien versuchen ja Wladimir Putin zu unterstellen, dass er ja die Sowjetunion wieder aufbauen will mit so einem äh, Angriff. Äh, was hast du dazu zu sagen? Ja, das ist, äh, das ist eine, eine lächerliche Lügenrhetorik, abgesehen davon, dass das Programm der Wiederherstellung der Sowjetunion ähm, mehrheitliche Unterstützung finden würde in, in, in der Mehrheit äh, der Bevölkerung in den ex-sowjetischen Republiken, weil die Wiedereinführung des Kapitalismus vor 30 Jahren in diesen Ländern hat äh, eine, eine Zerstörung äh, der Zivil Zivilisation, Lebenserwartung und äh, des Friedens in der gesamten Region äh, gebracht. Allerdings äh, ähm, hat Putin mit der Sowjetunion gar nichts äh, äh, am Hut um, um ihn selbst wiederzugeben. Er hat den Krieg äh, gegen die Ukraine äh, in zwei Reden äh, begründet, äh, wobei er diese Frage nach der Sowjetunion äh, selbst äh, aufwirft und beantwortet. Äh, er selbst bezeichnet den Angriff äh, auf die Ukraine als eine Entkommunisierungskampagne. Ähm, er hat ein guten Teil seiner Rede darauf verwendet, gegen äh, Lenin, gegen die Revolution 1917 äh, und gegen die Bolschewik zu polemisieren. Warum? Äh, laut Putin war es ein historischer Fehler äh, der russischen Revolution, ein, ein, ein friedliches Miteinander aller Nationen des ehemaligen Zarenreichs sicherzustellen, gleichberechtigt und frei. Das war das Nationalitätenprogramm, das Lenin Uh, jahrelang in der russischen Arbeiterbewegung vertreten hat und das die Oktoberrevolution umgesetzt hat. Putin uh, sieht sich als Erbe des Zarenreiches, des, uh, zarisch, uh, des zaristischen Völkergefängnisses und er verneint die ukrainische Nation und will diesen historischen Fehler der Bolschewiki jetzt wiedergutmachen. Uh, das ist sein uh, Programm, uh, ideologisch. Uh, aber wie immer Ideologie ist eine, eine nebensächliche äh, Sache in jedem Krieg. Es findet sich Gründe für jeden, für jeden Krieg. Der Hauptgrund von Putin ist äh, die Sicherung der Interessen der herrschenden Klasse äh, äh, seines Landes gegenüber der herrschenden Klasse im Westen, die ihm dieses Territorium unterstreitig gemacht hat. Als Reaktion auf diesen russischen Angriff hat ja Deutschland zum Beispiel angekündigt, dass sie 100 Milliarden Euro zusätzlich in die Bundeswehr stecken wollen. Viele europäische Staaten haben angekündigt, Waffenlieferungen an die ukrainische Regierung vorzubereiten. Ähm, könntest du uns vielleicht etwas sagen, was die Rolle der österreichischen Bundesregierung in der jetzigen Situation ist? Die österreichische Regierung hat nur eines im Sinn. Die Interessen der österreichischen Kapitalisten und Kapitalistinnen, die sehr stark investiert sind, sowohl in Russland als auch in der Ukraine. Die führende österreichische Bank, die Raiffeisenbank, hat im letzten Jahr 50 ihres Profites, fast 500 Millionen Euro, am russischen Markt gemacht, wo eine extrem hohe Profitrate herrscht, aufgrund der extremen Ausbeutung der russischen Arbeiter durch die russische Oligarchie. Die Österreicher schneiden hier überall mit. Detto in der Ukraine. Daher war die österreichische Position äh, über viele Tage äh, nicht so klar und extrem äh, schwankend. Jetzt jedoch ist es so, dass Österreich sich in dieses westliche Bündnis voll eingeklinkt hat und eine enorm belizistische, äh, also pro-Kriegshaltung eingenommen hat. Da, hier gibt es zwei äh, Elemente. Einerseits haben sie sich entschieden, die Regierung Zelensky militärisch so zu supporten, um in eine bessere Verhandlungsposition gegenüber Russland zu kommen. Also, die Soldaten sollen bluten für eine gute Verhandlungsposition der EU gegenüber Putin. Und zwar die ukrainischen, aber mit finanzieller und militärischer Unterstützung des westlichen Imperialismus, inklusive des österreichischen. Und das zweite hat äh, eine langfristige Dimension, weil was jetzt äh, passiert, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, ist, dass der Militarismus quasi den Grabdeckel weggeschoben hat und frisch, knackig, jung äh, hier steht. Ähm, das ist äh, eine extrem äh, unglaubliche Entwicklung, was hier innerhalb von Stunden ähm, oder innerhalb von wenigen Tagen eine komplette Neupositionierung äh, stattgefunden hat. Aktuell mit Unterstützung der Mehrheit der Bevölkerung, die schockiert ist durch diesen russischen Angriff auf die Ukraine. Aber was heißt das? Sowohl in Deutschland als auch in Österreich. In Österreich wurde ein nationaler Sicherheitsrat einberufen am vergangenen Freitag wo gesagt worden ist, dass erstens äh, mehr Geld für das Bundesheer zur Verfügung gestellt wird. Es sind bereits neue Soldaten an den, in den Balkan, nach Bosnien geschickt worden, wo das österreichische Bundesheer die führende imperialistische Kraft ist. Bosnien ist de facto eine EU-Kolonie, die hier geostrategische ähm, Rolle spielt. Ähm, und Österreich ist hier äh, die führende, führende Macht. Ähm, und so weiter und so fort. Das, der deutsche Finanzminister Lindner hat es auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, die Zeit der Friedensdividende ist vorbei. Das heißt, in Zukunft wird wieder gespart, um ein fesches Militär zu haben. Das Militär gilt als legitimer Teil der Außenpolitik. Wieder Waffenlieferungen in kriegsführende Nationen sind ein legitimer Teil der Außenpolitik etc. Das hat auch eine innenpolitische Dimension. Van der Leyen, äh, äh, die EU-Chefin, äh, äh, hat zum Ausdruck gebracht, dass es jetzt darum gehe, russische Kriegspropaganda äh, in der EU technisch zu verhindern, sprich Internetzensur einzuführen. Ähm, ja, willkommen äh, im neomilitarismus <lacht> Ja, in der jetzigen Situation ist, glaube ich, das Gefühl, das am meisten äh, vorhanden ist, eines des Schocks und der, teilweise sogar der Verzweiflung über diese neue Situation mhm. und der Unklarheit, was ein Weg vorwärts wäre. Ähm, was ist die marxistische Position? Wie können wir diese Ungerechtigkeit und diesen Krieg überwinden? Wie ich einleitend gesagt habe, äh, wir müssen einen kühlen Kopf bewahren und wir müssen der Idee der großen antimilitaristischen Tradition der deutschen Arbeiterbewegung folgen. Wie Karl Liebknecht gesagt hat, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Das ist die Maxime. Das heißt, die Aufgabe der Revolutionäre aller Länder ergibt sich äh, quasi aus der Position ihrer, ihrer jeweiligen herrschenden Klasse zu dieser neuen Weltsituation. Ähm, in wir müssen hier klarstellen, Putin ist ein extremer Reaktionär und er gehört gestürzt. Aber er gehört gestürzt, das ist die alleinige Aufgabe der russischen Arbeiterbewegung. Nicht des westlichen Imperialismus, die so ein militärisches Szenario äh, entwickeln, den Krieg in der Ukraine so lang zu machen, dass Putin irgendwie ausblutet. Nein, das ist nicht unser Programm. Unser Programm ist, dass die russischen, also unsere russischen Klassengeschwister den, den Rücken frei haben, um mit Putin und seiner Kreml-Gang selbst fertig zu werden. Bereits am, seit dem ersten Tag gibt es äh, Massenproteste der russischen Arbeiter und Jugendlichen gegen diesen Krieg. Es gibt tausende Verhaftungen. Äh, an der Spitze vieler dieser Proteste stehen unsere Genossen und Genossinnen der IMT äh, äh, in Russland. Äh, gleichzeitig setzen wir auch Initiativen in der, in der, in der, in der, in der Arbeiterbewegung äh, Russlands, sowohl in der Kommunistischen Partei als auch im Konsumol, der kommunistischen Jugend, wo wir eine antimilitaristische, anti putin haltung in der kommunistischen Bewegung verankern. Wir müssen wissen, dass die Führung der Kommunistischen Partei Russlands eine Pro-Putin-Haltung hat. Aber der gesellschaftliche Druck ist bereits so groß, dass es, starken, äh, äh, äh, dass es starke Opposition in, äh, in der russischen äh, Arbeitbewegung und kommunistischen Bewegung gegen diesen Krieg gibt. Es haben sich bereits drei Duma-Abgeordnete äh, der KP gegen diesen Krieg ausgesprochen. Das ist das, was Russland betrifft. Äh, die Arbeiterklasse der Ukraine war bereits vor diesem Krieg in einer verzweifelten Situation. Jetzt umso mehr. Wir möchten nur bescheiden anmerken, äh, die das Schicksal kleiner Nationen ist in einem solchen Spiel imperialistischer Großmächte nur ein Kleingeld. Das Werk der Freiheit und Unabhängigkeit der Ukraine und des freiwilligen Zusammenlebens aller Nationalitäten in der Ukraine kann nur im Einklang mit allen Klassengeschwistern im Land und in der Region erreicht werden. Was für ein konkreter politischer Ausdruck das annehmen kann, wird der weitere äh, Verlauf äh, zeigen. Doch unsere wichtigste Aufgabe ist es, die, die Interessen und die Heuchelei der herrschenden Klasse Österreichs offen zu legen. Äh, Nationalratspräsident Sobotka hat klar gesagt, für was wir stehen sollen. Äh, er hat gesagt, wir wollen keine Flüchtlinge haben, sondern die Ukrainer äh, Ukraine sollen für ihr Land kämpfen. So wie angeblich Österreicher im Jahr 1945. Ähm, was Sobotka meint, ist, dass Ukrainer bluten sollen für österreichische Interessen in der Ukraine, anstatt zu flüchten. Das ist nicht unser Programm. Niemand soll für österreichische Interessen irgendwo sterben. Daher sind wir gegen jede Aufrüstung des österreichischen Bundesheers. Im Gegenteil, wir sind dafür, dass österreichische Soldaten zurück in österreichische Kasernen kommen. Wir sind dagegen die Aufstockung des österreichischen Bundesheers in Bosnien. Wir sind dafür, dass österreichische Soldaten zurück aus der Sahelzone kommen. In all diesen Ländern werden keine Interessen der österreichischen Arbeiter verteidigt, sondern nur die Profitinteressen der österreichischen herrschenden Klasse. Wir stellen uns dagegen. Und insbesondere, wir kennen noch den Spruch, aus dem Jahr 2008. Für Soziales gibt es nichts, bei den Banken sind sie fix. Seit über einer Woche wird ein neues Bankenrettungspaket in Österreich diskutiert, angeschoben, ähm, weil die Raiffeisenbank, äh, A1, die OMV, äh, Agrana, weil extrem viele österreichische Konzerne hier investiert sind. Die sollen, nachdem sie jahrelang fetteste Profite aus der Ausbeutung von russischen ukrainischen Arbeitern gemacht haben, jetzt entschädigt werden. Wir erinnern uns, wir haben gerade zwei Jahre Corona-Pandemie hinter uns. Es wurde nichts getan, um Schulen pandemiesicher zu machen. Es wurde nichts getan, um äh, Geld ins Gesundheitssystem zu bringen. Wir hatten letzten Mittwoch die zweite 5 nach zwölf Aktionen der Gesundheitsgewerkschaften. Das erste Mal seit vielen Jahren ist, äh, äh, sind die Verwaltungen von Krankenhäusern, von Privatkrankenhäusern oder der Landesklinik in Vorarlberg gegen gewerkschaftliche Versammlungen vorgegangen. Das ist komplett neu. Das ist, was Militarismus bedeutet. Krieg nach außen und Krieg gegen die eigene Arbeiterklasse. Wir stellen uns gegen alles, was Uh, Profit uh, für österreichisches Kapital im Ausland und im Inland uh, bedeutet. Wir stehen für die Einheit der Arbeiterklasse in Österreich und international. Wir stehen für die soziale Revolution. Machen mit bei uns, bei der IMT, der international-marxistischen Tendenz. Tritt dieser Perspektive bei gegen die Barbarei für eine sozialistische Zukunft der Menschheit.